beworben habe, habe ich geschnuppert und da ist mir eigentlich geglaubt, dass man sowas taugt. Also beim Schnuppern ist mir das Schweißen so voll interessant gefunden und das Schleifen und so, das ist einfach was Interessantes gewesen und ich habe mir gedacht, ich probiere es mal aus. Beim Schweißen kann man ähm, genau auf die Arbeit konzentrieren, man hat es ist einfach eine ruhige Arbeit, was ich gerne mache. Wir haben auch in der Schlosserei einen zweiten Lehrling, der was im zweiten Lehrjahr ist. Mit dem, wir, also mit dem arbeite ich auch oft zusammen. Wir sind ein gutes Team als Lehrlinge. Wir verstehen uns allgemein alle zusammen gut. Wenn wir was zusammen machen müssen, ob es nur zusammenarbeiten ist oder wirklich was reparieren, dann machen wir das als Team. Wir machen die Container und ohne eine Container hast du einfach keine größere Mühle in wie eine Kästen oder ob es Waschmaschinen oder sonst was sind. Oder Markierschablone machen wir auch. Also gerade uns keine Straßenmarkierungen. Und ich glaube, das ist schon sinnvoll.